Hey Leute, willkommen zurück zu Metro 2033 und wir lassen uns nicht so weit zurückfallen. Komm hier schon. Ah, der, der, der wartet, das ist cool. Mega lieb von dem, danke. Ah, Pause, okay. Wenn ich mit Bourbon den verlassenen Tunnel betrat, frage ich mich, ob es falsch gewesen war, ihm zu vertrauen. Aber die Stationstore waren noch immer geschlossen und es war nicht abzusehen, wann ich sonst da weg käme. Das heißt, wir machen uns jetzt auf den Weg zum Market. Ich will wieder rein, ich habe es mir alles überlegt. Nein, also. Ach, nur Schleicher. Die greifen nur selten Okay, ganz wichtig, zwei Journale in Tunnel. Irgendwo hier kann ich zwei Journale finden und ich hoffe wirklich, dass ich sie finde. Okay. Ich glaube nicht, dass es hier weitergeht, aber anscheinend Okay. Anscheinend muss ich auf der Hauptroute bleiben für die Story, aber dann gibt es hier. Drin Bin ich gerade ernst? Wow! Wow! Ich wollte nur gucken, ob hier hinten ein Journal ist, weißt du? Aber gut zu wissen... Arschloch. Also hier gibt's nix. Außer eine creepy Leiche und hinter mir ist es loch. ganz viel munition aber ich hätte jetzt ehrlich gesagt doch lieber noch ein journal oder so irgendwie zusätzlich ich habe halt immer angst dass ich die verpasse habe ich keine muni mehr auf der waffe ja die ist leer okay dann bleibe ich mal bei der aber gut wir machen weiter mit der story so da vorne ist irgendwo unser typ Sieht lustig aus, wie die Waffe rumwackelt. So, hier sind wir. Hallo. Boah, sieht das krass aus. 20 Jahre sind wir hier unten. Übel. Übel. Okay, anscheinend ist das der richtige Weg. Dann gehen wir natürlich zuerst mal den Falschen. Einfach Sicherheitshaber, ich will nicht noch mehr verpassen wieder. Nervt mich schon, dass ich am Anfang den Journal also vergessen habe, oder nicht mitgenommen habe. Ähm... Hallo? Also läuft hier einfach knallhaut durch mit seinem mit seiner Waffe im Anschlag. Hey, das war ein Headshot So, jetzt aber Ist das besser als meine Shotgun? Okay, es ist zweimal dieselbe Waffe, dann nehme ich doch lieber wieder meine Pistole mit. Weil die haben dieselben Waffen, wie ich habe. Nur kann ich halt die Munition da rausklauen jetzt. So. Das gefällt mir doch. So. Um. Okay Warten So Ich könnte jetzt auch einfach drei MGs einpacken und losgehen Aber Naja Psch. Ja du machst das top Dankeschön Da war doch noch einer Habe ich den schon ausgenommen Nein doch habe ich und immer noch kein schon ich glaube ich habe wirklich schon mindestens eins habe ich verpasst wenn ich sogar beide unterdessen. Schade. Zu das ist noch ein Madpack. Ah Mann. Ich kann natürlich kein Madpack nehmen, wenn ich voll bin, aber ich kann kein Madpack mitnehmen, wenn ich schon 5 habe. Wir haben ja alle meine bisherigen. Jawohl, Chef. Meine bisherigen Parcourskills gesehen. Okay, Monster. Ich glaube, ich brauche einen Schadensbonus. Von irgendwoher muss ich mehr Schaden bekommen. Das wäre ganz schnieke. Viecher. So. Äh, jetzt die Frage: Ich habe 6 Minuten Filter drauf, aber ich weiß nicht, wie viel mein Filter noch mitmacht, den ich aktuell trage. Kurz mal nachladen. Oh ne, da kommen Viecher. und zwar nicht zu knapp und ich habe schon wieder fast keine Muni mehr du da der lebt noch ah ne Muss ich jetzt nach unten? Ich gehe mal nach unten. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Ich frage mich, ob unten oder oben durchschlauer ist. Wahrscheinlich unten. Okay, war der einzige Weg, den ich gehen kann anscheinend. Trotzdem. Voll schade, dass ich die Journale nicht mitnehme. Kackt mich nur ein bisschen an. Ich frage mich gerade, wo mein Kumpel steckt. Ich gehe einfach mal weiter, ist okay. Das wird schon gut gehen. Irgendwie. Vielleicht. Oder auch nicht. Okay, ich glaube, ich bin zu weit. So, da bin ich wieder, ähm ja, mein Laptop hat das Gefühl, er muss wieder eine dumme Bitch sein und einfach abschmieren, diese dumme Scheißdrecksfotze. Deswegen würde ich jetzt einfach da weiterspielen, wo ich abgeschmiert bin, halt mit dem Stream noch ein bisschen. Und das wäre ziemlich genau hier nach dem, Wow, oh, was für eine coole Fahrt, ich renne zurück, fertig. Weiter bin ich noch nicht. Ich muss jetzt zuerst meinen Typen hier suchen, da ist er nämlich endlich. Den habe ich vorhin übersehen, ich weiß nicht, was mit dieser Drecksfotzenkiste los ist, dass sie die ganze Zeit abschmieren muss, aber es geht mir so auf den Sack, vor allem sollte es eigentlich nicht der Fall sein, weil das Ding sollte eigentlich was können, in Theorie, aber in Praxis hat es irgendwie einfach mit allem Scheiß Probleme, den ich mache und ich weiß nicht mal wieso. Wo ist die Treppe bitte? Ach so, hier. Da ist nicht die Treppe, die er gemeint hat, also. Ich gar nicht, was der von mir will, indem ich die Batterie aufladen kann. Gut, dann habe ich einfach keine Batterie mehr. Okay. Soll mir auch recht sein. Okay, wir rennen hier wieder durch die Kanalisation. Kommt halt so null bekannt vor aus anderen Spielen. Ah, nee, das war nur giftiger... Dampf... Ist das unserer? Ja, das ist unserer. Nein, ich wollte den Typen noch looten. What the fuck? Ich komme ja schon, ich bin unterwegs. Auch wenn ich nicht weiß, was los ist. Ich finde das noch raus. ach so Ich verspreche dir, mein Liebes. Ich komme wieder und schwöre dich. Du bekommst auch neue Farbe. Oh, große Tür. Ich höre, du Und ich muss jetzt mal hier hinten wieder starten. Ah, ich kann rennen. Alles okay? Gut. Das sieht ein bisschen verstört aus. Äh, Shotgun muss ich nachladen. Da kann ich nachladen jetzt. Und die ist voll. Für einen Moment. Top. Also, ja, super. So, hallo. Ich klatsche meinen PC jetzt dann wirklich gleich mal richtig hart. Ich weiß nicht, wieso, dass der so ein Theater abzieht. Aber er geht mir gerne auf den Sack und fick dich, du Drecksteil. Aber wir spielen jetzt einfach nochmal 10 Minuten, damit ich die Folge habe. Ich hoffe, wenigstens so weit schaffst du es noch, du Drecksteil? So, wir sind hier. Ich bin ins Wasser gefallen. Man stirbt, wenn man ins Wasser fällt, so. Das habt ihr jetzt leider nicht gesehen. Dann steht da, ja, du bist ins Wasser gefallen. Giftiges Wasser. Du siehst anhand von roten Flaggen oder so, wenn es sicher wäre. Und irgendeinen Schlüssel, wenn ich den danach kriege. Oh. So. Ich weiß nicht, ob ich da runter will, ehrlich gesagt. Naja, also. Wir kommen zu einer Station. Wenn es der Herr dann auch mal schafft. Ja Gut, das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Ah, ja, super. Klar, mache ich einfach alles noch mal. Muss ich jetzt zum Typen noch den Schlüssel holen? Ja, klar, muss ich noch mal zu dem rüber. Okay, jetzt bin ich ein bisschen genervt, deswegen tut mir leid. Vielleicht sollte ich mehr. Ich habe auch Angst, dass mein PC wieder das Gefühl hat, er muss bitchen. Aber ich habe jetzt einfach mal. Noch 2 mm Hoffnung für, den, für die Dreckskiste, aber naja. Ist eigentlich schon recht enttäuschend, dass die das macht. Muss ich jetzt einfach mal zugeben. Das ist creepy aus der Typ. Ich mag das nicht. So. Haben wir das? Ich mache es jetzt so, dass ich ähm, im Hintergrund nicht mehr Twitch offen habe, wie ich es vorhin hatte. Vielleicht hilft ja das noch ein bisschen für die letzten 10 Minuten, die ich noch brauche für die Folge. Also, so schwer soll es eigentlich nicht sein. Aber naja, mein Laptop hat mich da ja nicht so gerne. Hallo, ich habe... Okay, ich nehm, Medipack ist mit sogar. Ich stehe wahrscheinlich gerade mitten im Wasser, oder? Oder jetzt zumindest. Die Frage ist jetzt, wo ist mein Ziel? Vielleicht wäre das oben gewesen. Ich gehe mal hier raus. Uh. Creepy. Äh, nö, ich lass mal die Waffe so. Ich bin eigentlich ganz gern mit meinen eigenen Waffen. Äh, das sieht mir ein bisschen nach Arena-Kampf hier drin aus, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob ich den schon triggern will. Noch? Ja, genau, gewusst. Diese Tunnels sind ganz sicher verflucht. Irgendwas passiert dort. Diese Stimmen. Vielleicht sind es nur Illusionen, aber ich bin mir sicher, dass wir dort für alle Ewigkeit geblieben werden, und nicht herausgezerrt worden wären. So geschah es also, dass ich Bourbon rettete, rettete, für mich ein Fremder, während jemand anderes mich rettet, obwohl ich ein Fremder für ihn war. Wir sind daran gewöhnt, andere nicht zu trauen, aber wenn wir jeder alleine kämpfen, dann werden wir bald nichts anderes sein als eine Gratis-Mahlzeit für die Mutanten. Und trotzdem bin ich mir nicht sicher, vor wem ich mehr Angst haben sollte. Okay. Ja, ich gehe mal wieder hoch. Vielleicht hast der andere dann auch endlich mal geschafft. Naja, ah guck mal, da ist Ja, das hat sie sich überzeugt. Was würden wir? Nicht in Ernst. Ach fuck. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. wieso spannst du genau vor mir, du? Arsch. Okay, zum Glück haben wir hier kein Friendly feiern. Ich kann mit der Waffe schneller schießen, als ich dachte. Aber ob es was bringt? Naja. Ja, hier bin ich ja, Arschloch. Ich glaube, die verstehen sich prächtig. Ich frage mich, wieso der weg wollte. Sie kann einem Kampf zerstört werden, what the fuck. Es ist Bourbon. Hey, Leute, die beiden sollten wir besser durchsuchen. Und, alter Softbolt, was hast du dieses Mal dabei? Und wer ist dieser Junge? Schau mal, Chef. Ich glaube, das machen wir letztes, äh, nächstes Mal. Ich speichere hier mal, so, beenden. Das müsst ihr an der Cutscene gespeichert haben jetzt. Das probiere ich mal ganz kurz, sicherheitshalber. Ja, genau, wir starten hier mit diesem Dialog, den hatten wir schon. Und dann werden wir wahrscheinlich direkt sucht. Jawohl, genau. Also, dann machen wir da nächstes Mal weiter. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Auf euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Cheerio. Ja, und für Twitch und sogar und so und ja, dieser fette grüne Schleim unten führt euch direkt zu meinem YouTube-Kanal, da kommt dann die Folgen hoch und ganz viel anderes, also wenn ihr wollt, da könnt ihr gerne mitgucken. Oh, da liegt Metro2034 auf dem Tisch, das habe ich noch gar nicht gesehen. Cool. Äh, ich würde ansonsten mal beenden äh, und mich verabschieden. Wir haben heute schon einiges geschafft, bis mein PC dann das Gefühl hatte, nö, ich habe keine Lust mehr. Und deswegen würde ich jetzt mal beenden. Ich glaube, wir kommen langsam recht gut voran mit der Web schon. Ich bin jetzt gespannt, wie weit wir noch kommen. Im Buch habe ich das Gefühl, ist die Story dann doch dezent viel anders. Aber naja. Habe ich irgendwas bekommen hier. Ich habe Metro installiert. Wow. Hat Metro denn Erfolg? Erfolge sind immer wichtig in solchen Spielen. Deswegen gucke ich da nochmal kurz rein. Ansonsten... Die haben keinen Erfolge reingeklatscht. Nice. Okay, also dann beende ich mal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Cheerio!